Die Corona-Impfung, ersehnte Rettung vor dem grassierenden Corona-Unheil oder ein Menschenexperiment mit offenem Ausgang? Viele Menschen vertreten keine der beiden Extrempositionen, sondern ringen völlig verunsichert um eine für sich gute Entscheidung im Hinblick auf diese neue Impfung. Daher unser Unterfangen, die verfügbaren Daten und Fakten zusammenzutragen und, so gut wie es vermögen, anschaulich und ausgewogen darzulegen, was wir heute wissen. Hier beantworten wir nun schon die wichtigsten Fragen dieser großen Vorlesung, um Ihnen einen kompakten Überblick mit diesem Clip zu ermöglichen. Alle, die verstehen möchten, wie die nun folgenden Antworten von uns begründet werden, sind herzlichst eingeladen, sich das Video Corona-Impfung wirklich verstehen anzuschauen. Hier also nun die Fragen, mit denen sich viele Menschen an uns gewandt haben. Was waren die Gründe für das außergewöhnlich hohe Tempo bei der Impfstoffentwicklung? Erstens, ein aus der Tumorforschung stammendes Messenger-RNA-Verfahren dessen Weiterentwicklung dieses Jahr mit vielen Milliarden Steuergeldern gefördert wurde. Das aber schon nahezu 30 Jahre Entwicklungszeit hinter sich hat. Zweitens eine verkürzte Prüfzeit. Drittens vorhandene Erkenntnisse zum Aufbau des Spike-Proteins, die an verwandten Corona-Stämmen gewonnen und nun genutzt werden konnten. Entspricht die eingeimpfte Messenger-RNA exakt dem viralen Bauplan für das Spike-Protein? Nein, die als Impfstoff verwendete Messenger-RNA weicht von der Originalbauanleitung an einigen Stellen ab, weshalb man sie auch modifizierte Messenger-RNA nennt. Die Modifikation dient erstens, der Stabilisierung des hochempfindlichen RNA-Moleküls und zweitens verhindert sie, dass Abwehrmechanismen unseres Körpers die körperfremde Messenger-RNA erkennen und zerstören. Kann sich die Messenger-RNA verselbstständigen und für zu viel oder pathologische Eiweißproduktion sorgen? Entgegen der häufig artikulierten Sorge, die Messenger-RNA könnte zu lange und zu massiv wirksam werden, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es bedurfte großer Forschungsanstrengung, dass die eingeführte Messenger-RNA überhaupt lang genug überlebt, um wirksam werden zu können. Die Messenger-RNA wird zu ihrem Schutz und um überhaupt in die Körperzellen gelangen zu können, in sogenannte Lipid-Nanopartikel eingepackt. Sind diese gänzlich ungefährlich? Nicht gänzlich. Lipid-Nanopartikel werden für die häufig auftretenden lokalen und zum Teil auch systemischen Impfreaktionen mitverantwortlich gemacht. Sind diese gefährlich? Nach 24 bis 48 Stunden bilden sich diese entzündlichen Abwehrreaktionen in der Regel zurück. In ganz seltenen Fällen kann es zu schweren anaphylaktischen Reaktionen kommen. Was ist noch im Impfstoff enthalten? Es finden sich im Impfstoff drei synthetische Fette, also drei künstlich hergestellte Fette, Cholesterin und Einige natürlich im Organismus vorkommende Salze, Phosphate und Zucker. Werden auch Adjuvantien, also Wirkverstärker, eingesetzt, die eventuell zu Problemen führen könnten? Nein. In welche Zellen gelangt die Messenger-RNA? Einmal in Muskelzellen und zum anderen in sogenannte Antigen präsentierende Zellen. Vor allem die Aktivierung dieser antigen präsentierenden Zellen ist entscheidend für die Wirksamkeit von messenger RNA-basierten Impfstoffen. Warum ist die Unterscheidung zwischen Muskelzellen und antigen präsentierenden Zellen so bedeutsam? Einfach deshalb, weil diese Zellen jeweils ganz unterschiedliche Immunantworten auslösen. Was genau bewirkt die Messenger-RNA in den Zellen? Die modifizierte Messenger-RNA wandert zu den Ribosomen, den Proteinsynthesefabriken der Zelle und bringt diesen die Bauanleitung für das Spike-Protein, also für das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2. Die Ribosomen der Körperzellen produzieren somit das Oberflächenprotein des Virus. Läuft dieser Produktionsprozess endlos ab? Nein, nach einigen Stunden bis wenigen Tagen wird die Messenger-RNA enzymatisch abgebaut. Was machen die Zellen mit dem fertigen Spike-Protein? Sie setzen es an ihre Oberfläche und offenbaren damit dem Immunsystem, dass sie etwas Fremdes in sich tragen. Welche Zellen erkennen nun das Spike-Protein an der Oberfläche? Das sind T-Lymphozyten oder T-Zellen. T, weil sie im Thymus reifen. Wobei wir noch die T-Helferzellen von den zytotoxischen T-Zellen unterscheiden müssen. Läuft bei den Muskelzellen und den Antigen präsentierenden Zellen jeweils genau das gleiche ab? Nein, die Antigen präsentierenden Zellen aktivieren T-Helferzellen, die Muskelzellen aktivieren zytotoxische T-Zellen. Wie kommt es nun zur Antikörperbildung? Die aktivierten T-Helferzellen stimulieren wiederum die B-Lymphozyten. Die B-Lymphozyten werden dann zu Plasmazellen und bilden dann die Antikörper gegen das spike protein Was geschieht bei einer späteren Infektion mit SARS-CoV-2? Sowohl bei den aktivierten T-Helferzellen wie auch bei den aktivierten B-Lymphozyten bilden sich Gedächtniszellen, die dann jeweils auf das Spike-Protein geeicht sind. Bei einer Wiederbegegnung mit dem Spike-Protein, nämlich dann, wenn es an der Oberfläche von SARS-CoV-2 im Rahmen einer Infektion wiederkehrt, können diese Zellen dann gleich zuschlagen. Welche Zellart dockt an den Muskelzellen an, die ja ebenfalls das Spike-Protein, an ihre Oberfläche setzen. Hier docken die Zytotoxischen T-Zellen an. Sie werden auch gerne T-Killer-Zellen genannt. Der Name verrät schon ihre Funktion. Könnte es sein, dass diese Aktivierungsprozesse im Rahmen der Impfung bei älteren Menschen nicht so gut funktionieren? Ja, es ist möglich. Ein für die Aktivierung ebenfalls wichtiges Molekül an den T-Zellen ist das CD28-Molekül. Dieses wird im Alter von immer weniger T-Zellen ausgebildet. Können neben den Muskelzellen auch andere Zellen Schaden nehmen, wenn sich der Impfstoff überall im Körper verteilt, und so auch in andere weit entfernte Zellen eindringt? Eher nein, da sich der Impfstoff nicht nur, jedoch in erster Linie am Ort bzw. in der Nähe der Injektionsstelle verteilt. Kann die eingeimpfte Messenger-RNA in die DNA der Körperzellen gelangen und so das Erbgut verändern? Dafür müsste die Messenger-RNA im Zellkern, in den sie gar nicht hineingelangt, in DNA übersetzt werden. Damit das Umschreiben der Messenger-RNA in DNA erfolgen kann, bedarf es spezifischer Enzyme, die in der menschlichen Zelle nicht vorliegen. Besteht die Möglichkeit, dass die Impfung eine Autoimmunerkrankung auslöst? Das ist prinzipiell denkbar, aber es konnte bisher nicht beobachtet werden, dass irgendwie geartete Autoimmunprozesse nach einer Messenger-RNA-Impfung vermehrt aufgetreten wären. Könnte die Impfung bei Frauen zur Unfruchtbarkeit führen? Nein, die Annahme, das Spike-Protein wäre ähnlich gebaut wie das Syncytin-1 das für die Reifung der Plazenta notwendig ist, ist nicht zutreffend. Demnach kann es auch von den Anti-Spike-Antikörpern auch nicht attackiert werden. Können sich Autoimmunprozesse eventuell zu einem viel späteren Zeitpunkt ausbilden? Das ist prinzipiell möglich. Jedoch zeigen sich Impfnebenwirkungen meist binnen Stunden, Tagen oder Wochen selten wenige Monate nach der Impfung. Als sehr seltene Nebenwirkungen sind unterschiedliche Autoimmunreaktionen möglich, aber selbst diese treten in aller Regel nach wenigen Wochen oder Monaten schon auf. Was ergab die Zulassungsstudie? Wie hoch ist die Schutzwirkung der Impfung? Die relative Schutzwirkung der Messenger-RNA-Impfung von BioNTech und Pfizer wird mit 95% angegeben. Gilt dieser Wert auch für schwere Verläufe? Der Impfeffekt reduziert die Infektionswahrscheinlichkeit sehr ausgeprägt. Dies bei einem Infektionsgeschehen, das selbst wiederum selten symptomatische Verläufe und sehr selten schwerste Erkrankungsverläufe zeigt.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 ausgeschlossen werden. Nicht alle Untersuchungen sind bis dato abgeschlossen. Zurzeit werden sehr viele hochbetagte und vielfach stark vorerkrankte Menschen geimpft. Es besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit für ein Versterben in zeitlicher Nähe zur Impfung, die deshalb nicht unbedingt ursächlich dafür verantwortlich sein muss. Erfolgt diese präzise Unterscheidung auch bei den Covid-19-Todesopfern? Nein, diese Art der wissenschaftlich sauberen Zuordnung wird bei den Covid-19-Erkrankten und Verstorbenen nicht eingehalten. Dort ist jeder positiv getestete Verstorbene automatisch ein Covid-19-Opfer. Heißt das dann, dass man gerade von den normalen Bürgerinnen und Bürgern erwartet, wissenschaftlich präziser zu denken, als es die offiziellen Stellen bei den Corona-Toten seit einem Jahr tun? Ganz einfach, ja. Wenn sich der Impfstoff als wirksam erweisen sollte, wären die genannten Risiken dann akzeptabel? Nach jetzigem Wissenstand ja. Wie lange wird der Schutz in Form der aktivierten T- und B-Lymphozyten mit der entsprechenden Antikörperbildung anhalten? Das kann noch nicht sicher beantwortet werden. Werden Nachimpfungen notwendig werden und sind Nachimpfungen mit diesem speziellen Impfverfahren überhaupt möglich? Das kann noch nicht sicher beantwortet werden. Sollten sich schwangere Frauen impfen lassen? In Israel, wo die Datenlage am weitesten fortgeschritten ist, wurde diese Empfehlung ausgesprochen. In Deutschland wird es erstmal noch nicht empfohlen. Bleiben geimpfte weiterhin potenzielle Virusüberträger? Das kann noch nicht sicher beantwortet werden. Sollten bei der augenblicklichen Datenlage Kinder und Jugendliche auch geimpft werden? Im Augenblick ein klares Nein. Wie sieht die Risikonutzenabwägung aus? Ein Nutzen der Impfung ist klar gegeben. Wie groß er letztlich sein wird, muss noch abgewartet werden. Demgegenüber steigt das Covid-19-Risiko mit zunehmendem Lebensalter an. Ab dem 55. Lebensjahr signifikant, ab dem 80. Lebensjahr drastisch. Nur bei Kindern und Jugendlichen ist das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf extremst gering. Sie sollten zurzeit auch keinem geringen Impfrisiko ausgesetzt werden. Alle anderen sollten vernünftig abwägen. Befinden wir uns in einer katastrophalen Notlage und wäre deshalb eine Impfpflicht sinnvoll? Ich sehe uns in einer herausfordernden Krise. Jedoch sicher in keiner apokalyptischen oder katastrophalen Notlage. Die Prämisse, ganz klar einhaltend, die Gesundheit anderer nicht zu gefährden, sollte es der je individuellen Verantwortung unterstellt sein, den für sich und die je persönlichen Umstände passenden Umgang mit Risiken zu finden. Und zu dieser je individuellen Risikoabwägung und dem damit zusammenhängenden Präventionsgedanken kann die hier dargestellte Impfung sehr wohl ein sinnvoller Beitrag sein.